den schlechten Wortwitz müssen jetzt aber alle gesehen und gehört haben. Wenn nicht, nochmal zurückspulen, nochmal anhören. Es in euren Köpfen wehtun lassen und dann weiter Let's Play gucken. Oh yeah. Oh, man, man, man, man, man. Für, für euren Daumen hoch, nein Spaß, ich bettel nicht für Daumen hoch. Ich sag nur, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter, vielleicht auch ein Favor. Oh mein Gott! Ich hoffe, das hat jetzt niemand gemerkt, aber ich habe selber gemerkt, dass ich ziemlich jemand nachgemacht habe. Vielleicht kennen den ein paar, also müsste eigentlich ziemlich viele ihn kennen. Vielleicht mag ihr mich auch abonnieren, wer weiß. Ist alles eure Entscheidung, oh mein Gott, das hat sich schon für mich wieder zu setzen Betteln an. Ich mag das nicht. Ich glaube, ich lasse das. Aber ich glaube, ich reiß den kompletten Friedhof hier ab, weil ich will den nicht hier haben. Es gibt genügend Friedhofe. Friedhöfe. Wir bauen hier jetzt noch ein paar Tomstone schon mal ab. Okay, der geht mit der mit der Spitzhacke nicht gut. Dann lassen wir das mal. Sammeln den aber noch rein. So. Den kann man groß nichts machen. Das sind sozusagen Zombie-Spawner. Perfekt. Die Nacht bricht ein. Wir haben morgen sollten wir mal am nächsten Tag von Minecraft sollten wir mal Brot abfarben. Das wahrscheinlich alles in der nächsten in, im nächsten Dinger. soll Ich wollte eine lange Aufnahmen machen, ich Idiot. Ich spiele einfach weiter. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Lass mich. Also dafür kann ich jetzt echt nichts. Das ist jetzt aber gerade nicht echt. Einer von hinten reingekommen. Da stirbt. Wer hier Stirbt. Ah, okay. Ich habe gemeint, die können die explodieren lassen, aber anscheinend doch nicht. Ich glaube, so viel ich weiß, funktionieren die normalen Fackeln hier nicht. Genau. Die unentzündete Torch oder sowas. Wie ihr seht. Ich glaube, man braucht dafür... Ich habe kein Eisen, okay. Wahrscheinlich werden wir nun runtergehen, Fackeln... Ich werde mal raus äh, gehen. Und ich mal durch zu anderen Häusern durchkämpfen. Vielleicht haben die Fackeln in sich. Moment. So. Das müsst ihr. So, jetzt haben wir eine Laterne. Nein! Nein, nein! Ach, leck mich, Creeper. Und die leuchtet doch, wenn wir sie in, die Hand, in der Hand haben. In unserem Haus ist sowieso nicht beleuchtet. So. Gehen wir mal runter. Da unten muss bestimmt auch die Hölle los an Monstern oder sowas. Wie ihr wisst, haben wir da nicht ausgelöscht. Okay, scheint ganz gut zu gehen. So, Plässen wir hier. Und dann gucken wir mal. Gehen wir mal ein bisschen tiefer, weil hier werden wir wohl kaum Eisen finden. Ja, ich habe gesagt, ich will mich nicht runtergraben, aber komm, wir brauchen Materialien. Bauen kann ist. Ist zwar recht gut, fast so gut wie Eisen, besser als Stein auf jeden Fall. Aber auch nicht das Beste. Das Schwert, muss man echt sagen, dem muss ich zugeben. Respekt. Das ist richtig gut. Spawn-Schwert. Ist geil. Das werde ich auch behalten erstmal. Bis ich ein Diamantschwert habe. Ich kann mir einen Diamantschaufel machen, aber es bringt es nicht. Ich will mir sowieso ein Spezialding aus den Diamanten machen. Ich warte, bis ich genug Diamanten für etwas sehr Spezielles habe. Das werdet ihr sehen. Das werden wir dann als Angriffswaffe benutzen. Vielleicht haben wir nur drei, gell? Na, das ist natürlich scheiße. Ich brauche ein bisschen mehr. Ich brauche fünf. Und das selbst dann das reicht noch nicht mal. Es gibt nämlich jetzt auch Eisbiome, also die sind, also Schneebiome, die sind aber auch richtig. Die muss ich euch echt mal zeigen. Oh komm, ein bisschen Eisen. Dürfte schon sein. Ich hätte jetzt kein X-Ray. Nein, okay. Das heißt wieder hoch. freundlich doch das Leben zu uns ist und wieder mit Kabel hochbauen äh, schon wieder an dem falschen sollten wir nachher mal abbauen so zack zack zack wobei wir eigentlich, Moment zack zack Okay, da müssen wir ein neues hinsetzen das nervt mich ein bisschen, man kann es nicht nicht mehr wenn man es drüber baut oder so wieder reparieren und es bleibt kaputt und es ist halt ein bisschen schade ähm, ja, wieso ist das Fleisch nicht hier drin, ach so ja, das mit dem Shift geht ja nicht das habe ich vergessen wir sollten mal was essen ich hoffe natürlich, dass da draußen keine Creeper sind, weil... okay, ich gehe sowieso jetzt nicht raus ah. wie lange kann man aufnehmen noch? ich hoffe schon noch ein bisschen Okay, wir haben ein Goldbarren, Platinum, was Platinum, Lignit, ein Diamond, ein Snowbrick. Ja, yeah, ganz toll. Drei Eis, das ist mir immer... Ah, oh, wieso haben wir nur drei Eis? Wir brauchen fünf. Okay. Also, vier Diamanten brauchen wir okay. noch. Schwarze Wolle, was soll ich mit schwarzer Wolle? Ah, wir können die Wolle abbauen. Moment. Man, sind da draußen genug Wolle für ein Bett? Ich sehe nämlich keine Laternen mehr. Da ist noch ein, Was Ist noch irgendwo eine Laterne, kommt schon. Eine werdet ihr mir doch mal spendieren, oder? Okay, wir versuchen mal rauszugehen. Einfach geduckt. Sieht uns sowieso niemand. Es gibt da noch wieder Laternen. Nee? wir haben hier gerade tatsächlich keine dritte Wolle Das finde ich eine Unverschämtheit eine richtige Unverschämtheit Shit, wir bräuchten noch eine dritte Wolle so wie sind wir denn gerade getan? Sieht ihr in der Nacht ist er schwarz ähm, ich wurde auch schon gefragt ob das vielleicht von Skyrim nachgemacht ist ich es zwar eher nicht aber wer weiß man weiß nie mag's nicht. Monster sind doof. Die mag ich nicht. Die greifen mich immer an. Wieso greifen mich Monster immer an? Was für ein. Z okay, ja weg Halte ich. Ja, ich will irgendwas durchs Wasser. Das sieht mir auch die Mumie. Okay. Mumie will zu kämpfen. Komm. <lacht> So, tot Natürlich, die sind wie Zombies eigentlich. Ich glaube, das sind nur Retext-Textured Zombies. Zombies es auch noch natürlich, aber ich glaube halt, dass es das solche. Na du Camo-Creeper, dich habe ich schon von weitem gesehen. Okay, auch nicht so von weitem. Das war knapp. Stimmt. Gehen wir mal ein bisschen auf Monsterjagd, dass es spannender wird. Okay, aber nicht unbedingt okay. zu den ganzen vielen Creepern. den schaffe ich nicht. Okay, das war mir klar, deswegen bin ich weg, weil den hätte ich nicht mehr geschafft. Okay, und wir haben schon zwei Silber Silber Silbermünzen. Das ist nett. Vielleicht zählt es auch irgendwie zum Endscore oder vielleicht kann man später eben Shops oder sowas oder in so Überlebenden Dörfer und dann kannst du die vielleicht noch zu dir in, deine, in dein Haus einladen oder sowas. Also der der hat noch richtig Potenzial. Du scheiße mir. Ich seh Dich sieht sowieso jeder jeder Blinde mit Krückstock. Ich habe nicht. Ist hier irgendwo ein Baby Creeper Nest? Dann würde ich das gern zerstören und wären wir wenigstens sicher. Du, gib mir deine Seide. Oh yeah. Ich mag es, wenn Objekte so 3D sind, so besonders so Items. Das hat mir eigentlich immer in Minecraft gefehlt. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Und da oben finde ich es auch immer geil. Also da oben im Eck, links oben, seht ihr immer, was wir alles eingesammelt haben. Ist auch richtig geil gemacht. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, Und umdrehen. Oh, boah, boah, du bist du mies. Bist du äh, lol lol lol stö. Ach, der war im Quick. Oh fuck. Der war im Treibsand. Den können wir eigentlich einmal abbauen. Verdammt könnten wir Pfeilen bauen. Sehr gute sogar schon richtig viel viele fiese Fallen die ich bauen möchte noch unter anderem brauchen wir dafür das Eis deswegen müssen wir trinken mal ich dachte gerade es kommt irgendwas von hinten so nehmen wir mal ein bisschen 300 mit das reicht jetzt erstmal nur um zu haben skill wir haben uns nicht geduckt das hatte ich vergessen Okay. hier am Berg sieht man es noch mal richtig schön. Es sieht richtig geil aus. Da oben sind Fossilien, aber die brauchen wir. Ah, das ist noch ein Friedhof. Das gefällt mir. Okay, wir haben noch nicht genug Stoff. Ja, da hinten ist eine Eisregion. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Wir haben hier eigentlich ein recht gutes Stoff. Schade, das halt, dass hat das keine Schmiede ist. Dann kriegen diesen Mod richtig geile Schmiede eigentlich. Sachen eigentlich Wie viele Schießpulver haben wir denn schon? Sechs? Vorhin hatten wir mehr. Ich kann mich nie zufrieden geben mit sowas. Okay, müssen gucken, wo der Eingang von dem Friedhof ist. Jetzt müssen wir den gleich zumachen, weil ich sehe, die Mumien schon auf mich warten. Wie sie hungrig nach mir begieren. Zack. Okay. Ah, Schweine. Ach ja, Schweine, Nie trauen in diesem Mott. Das könnte nämlich ein äh, Zombie-Schwein. Äh, ein sein. Dicken. Boah, also. Wie geil! Und dann dreht es sich noch so, das ist doch holy, ey. Das ist echt holy. Na, ihr kleinen Kackbratzen hier. Na? Na? Streitgefällig? Scheiß hier. Und du versteckst dich da nicht. Cool, vier Sil Silbermünzen. Ich weiß noch nicht wofür, aber. Es wird schon für irgendwas gut sein. Später mal. Das heißt, wir werden schön sammeln. Okay. Und das ist nichts. Klar. Kriegen nur ein Diamantschwert und dann nichts, oder? Nein, Spaß. Also und das ist dann auch noch, sieht dann auch noch richtig viel geiler aus, wenn man, wenn es dann sich dann noch so dreht. Jetzt bitte die Spitzhacke. Ich brauche eine Spitzhacke von irgendwas. Ah, mich. Muss ich mir jetzt eine Spitzhacke machen, oder? Egal oh also ich dachte gerade, das wären alles Fossilien. Ey, das war richtig epic. Ich sag mir, okay. Wir sollten eigentlich das mit in Sicherheit bringen, aber ich weiß ja wo. Die Fossilien werden wir uns merken, wo das ist. Jetzt suche ich aber erstmal was. Besonders ich suche ich nach toten Mobs, die ja immer so schön sind, weil diese Eiszapfen tun weh. Die tun richtig weh. Besonders, haben sich da mal wirklich reinrennt und nicht mehr rauskommt. Oh, Ah, nein, weg von diesen Eispflanzen, die kann ich nicht leiden. Das ist scheiß Okay, ich suche was für euch, ich suche was für euch. Was ganz Spezielles. Das ist witzig, wenn man die Blätter kaputt haut, dann wird es zu Wasser. Okay, komm. Es gibt es doch in normalerweise in jedem Eisbiom, also komm her. Bist du ein Creeper-Schwein? Nein, du verfolgst mich nicht. Du bist ein normaler Schwein, sterben für diese Eispflanzen? Okay, kein Creeper Schwein hier. Nee, gut. Das blätze sich nicht auf, als Problem Komm. Ah, komm. Hier kann man wenigstens jetzt die Berge gechillt, dann zum Teil hochlaufen. Also zum Teil gechillt. Ah, komm. Wo bist du das, was ich suche? Creeper Schwein, Creeper Schwein, nein. Nein. Geh weg. Mann, muss ich früher kommen, muss ich früher am Tag kommen. Also wenn der Minecraft-Tag gerade beginnt, dass ich die toten Mobs finde. Also das, was die droppen lassen, zumindest das, was ich brauche. Das sind... Hey! Ne, mit dem lege ich mich ganz sicher nicht an. Die haben so scheiß Speere, die ziehen übelst. Komm schon. Da ist ein Dschungelbiom. Sorry, aber hier wird's friedlich gestellt. Dschungelbiom, nein. Ah, ah Da gehen wir jetzt rein, aber da werde ich ganz sicher keine Monster einschalten, weil ihr werdet gleich sehen, wie übel das Dschungel ist. Okay, hier ist jetzt gerade ziemlich frei, aber hier ist normalerweise also bis da ganz oben dieses Gras. Du siehst gar nichts, da sind überall so tödliche Pflanzen, du überlebst nicht. Du überlebst es nicht, da kommt muss Boom! Boom! Creeper-Explosion, Creeper-Explosion! Pflanze, die Fleischfressende Pflanze, Creeper-Explosion, Creeper-Explosion. Bambus, Das können wir für später mal noch gebrauchen. Sheep. Komm her. Sheep ich, sheep ich, Ach ja, und die Schafe, äh, Schafe lassen jetzt auch Fleisch trocken. Weil das war ja immer so, so scheiße, als ob. Schafe kein Fleisch hätten. Okay, ich suche, dann suche ich wenigstens. Hoffentlich finden wir ein Dschungelbiom, das was ich etwas, was typisch für fürs Dschungelbiom ist. Nicht so wie im Schneebiom, wo wir. Oh, scheiße. Dafür fängt man sich voll und wird langsam mal in diesem Gras. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Und mir sieht nichts. Ah, okay. Vorsichtig, wo ist die? Okay, gut. Gut. So <lacht> ganz sicher nicht mit mir. Das wusste ich noch. Bin ich einmal drauf reingefallen, danach nie wieder. Kisten sind hier keine, aber die Bücherregale können wir mitnehmen. Zumindest die Bücher selber. Im Ofen ist auch nichts. Aber wie ist das hier keine Kiste? Hm. Ich würde mal sagen, wir gehen zurück ins Schneebium, weil. Ja, dieses Dschungelbiom mag ich nicht. Scheiße, muss ich doch die ganzen Löcher hier. Nicht habe ich jetzt noch so ein Haus. Vielleicht haben wir hier auch eine Kiste. Kann man nicht ganz nützliche Das hat komplett mehr mit Erde zu. Muss nur die Tür finden. Weil da muss man immer vorsichtig sein. Nein! Oh fuck! Boom. Kiste, bist du noch ganz? Ja, die Kiste ist noch ganz. Scheiße, die Feuerwächte. Wir brauchen Brot. Ach, ein Speer. Das ist ganz nett. Der Speer ist nett. Okay, jetzt gehen wir aber ins Schneebium zurück. Da werde ich dann noch wieder Monster anschalten. Ich hoffe, wir werden jemals wieder zu... Uff! Zurück! Finden! So. Erstmal zurück. Hä? Ich hab das doch von... Hier müsste doch schon das Schneebium anfangen. Ach, hier. Nein, das ist halt Ich hasse äh, Hier sehe ich nichts. Das Schneebium. So. Hier werden wir auch die Monster gleich wieder anschalten, wobei ich will erst noch das finden, was ich suche. Und dann schalte ich die Monster an. Weil wir das dafür die Monster brauchen werden. Sonst ist es nicht toll. Ich werde hier nicht aus dem Schneebiom rausgehen. Bevor ich nicht dieses verkackte Ding gefunden habe. Da wird Schneebio schon wieder auf. Okay. Lol. Das kann doch nicht sein. Jede Schneebio muss das haben. Eigentlich, so viel ich gelesen habe. Jede ja, Schneebio-Ding. Äh ähm. Generiert sowas. wegen dem was da drin ist brauche ich ja der titel von diesem part wird wahrscheinlich schon ist, mir, ist schon vor meinen augen ein mysteriöse ding oder sowas keine ahnung Ach, komm, ey leck mich ich hoffe nur wir haben es nicht schon längst dran vorbeigelaufen oder sowas jeden Schneebium hat sowas normalerweise öfters. Weil die gerade ja so riesig sind. Generieren die sowas viel. Ja, auch. Oh. Komm, hier müssen wir uns doch irgendwann mal was sehen. Auf zu neuen Ufern. Haben wir wenigstens gebratenes Fladen? Nein. Wir haben nur Brot. Wer frisst schon hier Brot? Kein Mensch frisst Brot. Mein Spaß. Also, ich will jetzt nicht gegen die Brotmenschen sagen. Ich bin ja selber einer, der Brot ist Brot ist sehr wichtig. Aber ich will jetzt gerade dieses verkackte Ding finden. Ich rage gleich rum, wenn ich das jetzt nicht finde. Also, Mann, in meiner ganz normalen Survival-World, wo ich Survival gespielt habe, bin ich nach, nach zwei Schritten wieder auf sowas gestoßen, was mir, das war mir dann zu viel, was mich dann am Ende auch umgebracht hat. Im besten Sinne des Wortes. Okay, kein Splitter ist aber trotzdem. glaube ich nicht. Ne ich will extra nicht dran vorbeilaufen. Nein. Au! Woher? Au! Ach so. Scheiße. Äh, wo bist du? Gesuchtes Ding. Okay, er äh, kurze Aufnahme. Pause.